Hi, hey, ich will dir was zeigen. Und zwar meine Waffen. Ich war eine Zeit lang Mitglied im Kung-Fu-Verein. Ich wollte lernen, wie ich Angriffe abwehren kann. In meinen Augen ist das Christentum eine zutiefst friedliebende Religion. Selig sind diejenigen, die Frieden machen und so. Das hier ist ein Ahnes-Kampfstock. Den hatte ich von meinem Mitbewohner, den habe ich benutzt, um zu jonglieren. Damit kann man aber auch ganz gut üben, wenn man nur wenig Platz hat. Das hier... Ist ein Einendenstock. Damit simuliert man einen Speer. Das hier ist ein Zweiendenstock. Der verhält sich ein bisschen anders. Der ist biegsamer. Mit diesen Waffen kann ich ein bisschen umgehen. An diese Waffen musste ich denken, als ich den Lehrtext gelesen habe. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Aber mit solchen Waffen kann man den Kampf des Glaubens nicht gewinnen. Im Epheserbrief ist auch ziemlich deutlich beschrieben, welche Waffen man für den Glauben gut nutzen kann. Stell dir einen Krieger oder eine Kriegerin vor. An der Ausrüstung ist ein Gürtel, der Gürtel der Wahrheit. Und eine Rüstung gehört dazu, der Panzer der Gerechtigkeit. Schuhe gehören dazu, die gute Nacht des Friedens. Außerdem ein Schild, der Schild des Glaubens, der böse Pfeile auslöschen kann. Und ein Helm, der Helm des Heils. Merkst du was? Das hierher ist alles zur Verteidigung gut. Und schließlich das Schwert des Geistes. Das ist das Wort Gottes, heißt es in dem Brief. Fünfmal Ausrüstung, die schützt und nur eine Waffe, das begeisternde Wort. Und nun stehe ich da mit meinen Waffen für den Glaubenskampf taugen die nicht. Dafür sind Wahrheit, Gerechtigkeit, Frieden, Glauben und ganz zuletzt das Wort Gottes gut. Ich schlage nicht zu mit der Wahrheit oder der Gerechtigkeit und schon gar nicht mit dem Frieden. Wenn ich unbedingt was nutzen will, was scharf geschliffen ist, dann das Wort. Wenn ich denn schon eine Waffe nutzen will, dann ist das Wort meine Waffe. Und was denkst du?